Der Traum von den eigenen vier Wänden. Auf der Messe Bauen und Wohnen im Salzburger Messezentrum wird ergreifbar. Die Häuselbauer haben viele Fragen. Antworten gibt es in persönlichen Gesprächen mit den Beraterinnen und Beratern. Mittendrin im Messegeschehen präsentiert sich auch die Salzburger G. Gerade beim Bauen und Sanieren äh, unterstützen wir unsere Kundinnen und Kunden mit unserer Kompetenz und unseren äh, Komplettlösungen, sodass dass sie sich zukunftsfitte und klimafreundliche Wohnräume schaffen können. Ähm, wir bieten hier individuelle Beratung im Bereich des Energieverbrauchs an, zum Beispiel bei der Wärme, Heizen, aber auch bei der E-Mobilität und der individuelle Beratung auch bei der Energieerzeugung, zum Beispiel über Photovoltaik. Auch über unser ausgezeichnetes Internet für ein vernetztes Leben beraten unsere Spezialistinnen und Spezialisten direkt am Stand, sodass der Kunde, die Kundin ein gesammeltes Angebot an Produkten und Dienstleistungen erhält. Wir, die Salzburger AG, bieten hier alles aus einer Hand für ein nachhaltiges Bauen, Sanieren und Wohnen. Viele Fragen der Messebesucherinnen und Besucher drehen sich um das Thema Energieeffizienz. Kein Wunder also, dass der Messestand der Salzburger AG eine der wichtigsten Anlaufstellen war. Es gab eine rege Nachfrage nach Energiespartipps, sagt Vertriebsleiter Markus Withölzl. Vom Heizen über das richtige Lüften, vom sparsamen Einsatz von der Waschmaschine und von dem Geschirrspüler über den Einsatz von energieeffizienten Geräten oder auch Leuchtmittel. Ein jeder kann im Alltag von uns da Energie sparen, Strom sparen und somit auch Geld sparen. Und am besten geht das, indem er oder sie selbst Strom produziert. Das geht in erster Linie über Photovoltaikanlagen, macht natürlich da Sinn, wo man dann auch die Möglichkeiten hat. Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder im Reihenhaus. Auch bei Wohnblöcken, wo dann die Genossenschaft eine Gemeinschaftsanlage installiert, hat man die Möglichkeit, dass man davon profitiert und dann seinen Anteil über diese Anlage erhält. Auch hier unterstützt die Salzburger AG die Kundinnen und Kunden. Vier Tage lang wurde auf der Messe Bauen und Wohnen unterstützt, beraten und informiert.